Ja, und willkommen. Mein Name ist Dani p und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fire Emblem Engage. Dass mich noch mal kurz mein Mikrofon hier ausrichten. Mir ist was aufgefallen. Da in der Mitte, da sind ja diese Steine, ne? welche wahrscheinlich irgendwas mit den Ringen zu tun haben. Ne? Und ich glaube, einer, einer von dem ist am leuchten Ich glaube, das ist der von Marv, weil der, der Gegenüber von Marv ist. Ne? Das ist auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht gemacht. Ne? Das heißt, alle von am anfangen zu leuchten irgendwann. Ne? Da wollte ich nur mal erwähnen. Ne? So, und ich begrüße euch natürlich wieder hier vom Hauptmenü aus, weil jedes Mal, wenn ich wenn ich hier auf Speichern drücke, geht schon direkt die nächste Szene los. Und ich will einfach nur, weiß nicht, den Spielstand schon mal hier speichern. Zwischen den Aufnahme. Was bedeutet, ich muss jedes Mal das Spiel beenden. Was jetzt nicht so schwierig ist. Äh, weil. Ich meine, so aufwendig, weil... Ja, jetzt nicht so lange dauert, aber wollte ich nur mal erwähnen. Ne? So, in der letzten Folge haben wir unsere Mutter verprügelt und sie ist mit Sigurd durch die gesamte Arena gedüstet, hat versucht, unseren Heiler kaputt zu hauen, aber dann haben wir sie kaputt gehauen und jetzt sind wir hier und machen Kapitel 2. Das war Kapitel 2, war Kapitel 3. Kapitel ist das jetzt ne? die dritte Level? Aber das war Kapitel 2? Ne? Erst war Prolog. Hallöchen. <lacht> sage mir Segurt. Meine Stimme klingt auch irgendwie in den ersten beiden Parts ein bisschen abgehakt. Ich weiß nicht, wieso das passiert. Irgendwie meine Stimme so, ich bin am Reden und dann auf einmal so, also ihr bitte. Ich weiß nicht, wo das liegt. Ich habe, aber ich weiß vielleicht, wo liegt. Aber ich hoffe mal. Ich hoffe mal, das hat dann irgendwie jetzt gefixt. Ne? Ich habe einige Filter von meinem Mikrofon abgestellt. Vielleicht bringt das, weil ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich auch einfach nur am Nuscheln. Ich weiß es nicht. Ach, wir hatten die Liberation. So oh. Gut, 100 der 1000 Jahre Zeit, Mam. So lieb aber sie wird wahrscheinlich in den nächsten kapitel sterben also nehmen wir ihn jetzt <lacht> sonst bringt es nicht mehr viel <lacht> sei wirst du schon tot sein ich weiß ich habe jetzt mal darauf los aber es ist ein es ist eine tradition in feiern ich wäre überrascht wenn wir nicht mhm. Wenn sie am Leben ist bis zum Ende des Spiels. Und nein, ich will damit nicht andeuten, dass ich wissen will, ob das der Fall ist. Ich tue nur Theorien heraushauen. あなたはい。<笑> jetzt sind da vier leute oh, ich liebe es je mehr charakter wir haben sind mehr leute laufen da unten rum lieber erhalten cool das, äh, ich kann irgendwie gar nicht meine klamotten hier so nachschauen da liegt was Okay, Finde ich gut, einsatz Satz fertig. Hm. Oh ja, ganz richtig. Ich habe vergessen, Sie sagen da kann ich ihr habt ganz prächtig gekämpft. Auf dem weiteren Weg fällt ich euch als Ritter an eurer Seite sein, bevor er mich auf die Bank packt und ich dann vollkommen in der Bitte werde. Bedrohe dich ich den Rest des Tages aus. Wir unten halten uns morgen früh. Ich brauche eine Hilfe. Ja. Wenigstens ein wenig. Ich werde euch weiterhin weiter hilfreich sein, göttlicher. Was der Held im letzten Kapitel. Sich auf name Göttlicher, ihr habt so bezaubernd ausgesehen. Ich schwöre, ich werde euch stärker werden. Ich werde auch stärker werden, besonders für euch. Oh. Na? ok Okay. Äh, Karte. Haben wir jetzt angezeigt, was hier alles so ist. arbeit ah, ihr mir auf der Karte angezeigt? Kann ich irgendwie? Der Knopf hier mal ausprobieren. Aber ich kann nicht in der Ego-Perspektive gehen. Nein. Ich kann so unglaublich nah in Perspektive gehen, aber ich in die Ego-Perspektive. okay So, ihr werdet mir auf der karte angezeigt aber ich kann nichts mit euch machen bin ich übrigens sehr nützlich dann anscheinend die items die ich einstelle kann auf der karte angezeigt werden da ist noch da ist noch genug erkundung dass es irgendwie angenehm ist bis jetzt Kannst natürlich noch alles ändern. Wahrscheinlich kriegen wir irgendwann eine Basis, wo wir irgendwie im jeden Kapitel rumlaufen müssen. Genau wie die, wie die Schule im Free Houses. Welche auf Dauer ein bisschen langweilig wurde. In den ersten paar Kapiteln war es ja noch halbwegs lustig. Aber wenn du dann noch 20, 30 andere Kapitel spielst Und du jedes Mal da rein muss. Und deine Runden drehen muss. Oh, ich muss hier trainieren. Oh, ich muss hier mit den Charakter halten. Oh, ich muss denen irgendwie was geben, oh. damit es irgendwann sehr nervtötend. So Eisenbahn mal 20. Okay, bedeutet, dass wir können schmieden. es mit diesen Katzen auf sich, die werden wir auf der Karte angezeigt. Als gelbe Punkte, aber irgendwie kann ich damit nichts machen. ja sprich mit mich. bringt so, euch ihr gesicht lange ein nicht zu lange ein meine ich weil ja ich behalte ich im auge mama bist <lacht> du irgendwann nicht mehr sich dich irgendwann nicht mehr im auge behalten kann und du einfach weg bist hm. immer hier ausgehen okay, hier ist alles, ne? alles erledigt und dann muss ich vielleicht mit euch reden damit die Katzen die irgendwie interagierbar sind, also glaube ich, ne? nein, nein, nein, nein, okay, dann gehe ich mal. Da gehe ich einfach mal. Ich gehe, so. ich kann aber auch nicht irgendwie sehen meine Waffen oder irgendwie sowas kann ich nicht anschauen ne? no, nächstes Kapitel los oh, rau Kapitel raus einfach weiter <lacht> auch. auch nicht ein unausweichlicher Tod könnte sein dass sie böse ist ne sie klingt schon so ein bisschen wo ist ein die gibt uns jetzt Ich ich habe schon feindseligkeiten ich habe ja schon einige meiner theorien herausgeworfen entweder sind wir böse oder wir sind der drachenlord oder irgendwie so was ne? irgendwie so was wird bestimmt der fall sein und da ist es schon wahrscheinlich ne? ja, guck mal wer hat das gedacht er hat rothaare und schwarze kamotten die ätschigste von allen kombinationen Rot und schwarz. Das ist Shadow der Hedgehog. Shadow the Hedge Marv. Okay, das war natürlich ein bisschen offensichtlich. Ne? So, eine Theorie ist schon mal. Eine Theorie ist schon mal eingetroffen. Dann kommen noch mehr. Das ist nur noch meine Mutter. <lacht> Marv, töte meine Mutter. Die Prophezeiung muss erfüllt werden. Ich würde schon sagen: Trägst du Tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid. bodyguard hatte ich jemals rote Haare? Ich meine komplett rote Haare. Ich muss mir schon, schon so ein bisschen daran gewöhnen, dass hier so viele Cutscenes sind. Ey. Da bin ich nicht in Fire Emblem gewohnt. Normalerweise hast du irgendwie Charaktere, die sich gegenüberstehen. Jeder hat irgendwie seine drei Animationen. Aber hier passiert schon irgendwie mehr, so also katzenmäßig. mäßig okay, nächsten Kampf. Ja, ich liebe jetzt, wie das Spiel ein Kampf nach den anderen raushaut. Das kann wahrscheinlich noch am Anfang sein, das ist bei den meisten feiern im spielen am Anfang gibt es immer Dutzende Kämpfe nacheinander. damit ein bisschen langsamer. Ja, schon wieder eine Katzen. Guck sich an einen anderen, ist awesome. hat ja, das gedacht ah, ich frage mich was mit ihr passieren wird okay sie wird in diesem kapitel noch sterben Also gegner besiegen dann besiegt Mm -mm. Weil es kampfffreudig item symbol auf gegner bedeuten dass du etwas bekommen kannst, wenn du sie besiegst. Items, die nach dem Kampf fallen gelassen werden, sind im Inventar des Gegners grün eingefärbt. Ja. zwar in einer mit X äh, öffnet sich das Hilfefenster. Hier findest du nützliche Informationen zu ihren Waffen und Fertigkeiten. Fähigkeiten äh, drücke B und X um zum Kampf zurückzukehren. Das gleiche, so das sind schon eine Menge Gegner okay die können ihr noch nicht rein die können ihr rein okay, abim du hast einen namen kann ich dich rekrutieren Aber ich muss dich erledigen wegen dem heilmittel der anführer einer geheimnisvollen truppe kommt ihren Pflichten hingegen nach. nach okay, du hast glück null du bist keine rekrutiere das ist meistens immer ein sehr gutes anzeichen dafür ob jemand rekrutiert weiß oder nicht Soldat, ihr seid aber keine Verzerrten. Ne da ist zwar fremder Soldat, der ohne Verweilung angriff. Warum das denn? Ich sehe, macht feiern immer noch die, setzt immer noch die Tradition fort, dass die NPCs richtig krass aussehen. na gut ähm. so was machen wir denn als erstes hier ähm, Wir sind schon mehr gegner okay sie kann nicht da durchfliegen wegen den säulen ne? hm. ich könnte aber dann ist ich schon wieder verletzt ey. ich würde sie am liebsten erstmal ein bisschen Oh, ich habe geplant ihn ja hinzuschicken ne? damit er sich um die pegasus reiter kümmern aber er hat ein schwert das heißt wenn er als erster angreift dann kann er nicht mal kontern oh. Oh -oh. aber er hat ja ein schwert er ist effektiv gegen ihn mit seiner axt ne? wenn er als erster angreift dann kann er nicht mal kontern und kann die irgendwie bearbeiten oh, jetzt sehe ich die herausforderung hier so machen wir hier ähm, du bist natürlich voll außen reichwertig so, sind schon eine menge gegner gegen dem bin ich nicht effektiv ich meine ich glaube da ist das einzige was ich hier machen kann ne? so du machst vier schaden du machst nicht zu so ah, aber bruch hm, stimmt hm. aber sie wird ja trotzdem danach erledigt Mit ja von ihm angegriffen, ich habe keine Lust, die ganze Zeit mein Heiler hoch ist voll riskant. Beim nächsten Zug bei der sie ja angreifen, wohl, wenn ich so angreifen, Warte ne? also Wenn du aber ich sehe da oben gerade, das Ding kann sich wieder auffüllen. Dann ne? ich glaube, das sollte ich da machen. Ne? machen wir es mal den ja so. old man rush so und dann mache ich einfach mal Marv. aktiviert glaubt ihr wenn der wenn maf einsetzt schreit einfach noch Marv? Ah, ich habe jetzt eine Persön eine persönliche waffe nur von dem Bärenkopf, Wenn dein Gegner in einen Zug angegriffen wird und besiegt wird. Bündnisleiste plus 1. Uh. Okay, das Ding ist in jedem Fall stärker. Klasse. Uh. Ich glaube, da war nach dem ersten Schlag schon tot. <lacht> Aber okay. So, beschreite 50 Einzelkämpfe. So, dann bewegen wir euch hier weg, ne? Bist du auf ihn los, ja. Wartest du mal hier, ne? Und du warst hier und heizt ihn wahrscheinlich dann hoch. der ja, Projektion einsetzen, aber... Ich glaube, diese Fähigkeit sollte ich erstmal einsetzen, wenn wenn ich zwei Heile habe, ne? Damit ich sie wieder hochheilen kann, ne? Grad, verdammt, worauf gehst du denn hier okay. los, ey? Ach, wegen dem Bruch, nein auch ein ganzen kämpfer klingt so als könnten wir jetzt verstärken warum ist der typ aus dem intro du bist jemand den ich nicht kenne du bist jemand den ich auch nicht kenne aber gegen verstärkung Hallo, mein Name ist Dimitri, ich komme aus aus Halt, warte, nein, bin ich nicht. Nein, definitiv nicht Dimitri. Wenn ich sage Dimitri, da meine ich natürlich... Dimitri vor dem Timeskip. Nicht Dimitri nach dem Timeskip. Dimitri macht sie alle platt. Dimitri. Tötet jeden einzelnen von ihnen. Oh Gott ihr seid grüne Einheiten. Habt ihr endlich ausgepennt? Sogar oh, die haben eine Schützin. und Axtkämpfer. oh, er ist ein Axtkämpfer sagt mir, ich kann das steuern. Ja, Alfred ett und Butcheron haben sich deiner Gruppe angeschlossen. Okay, ich wollte schon sagen, vier Leuten werden ein bisschen zu wenig gewesen. Ja, aber wenn ihr erstmal eher hier, Alfred. Bootleg Dimitri. Der treue, loyale Kronprinz von Firenne. Er trainiert unentwegt, um seine Kondition zu verbessern. Mhm, den seine Kleidung. Nee, definitiv nicht Dimitri. So, Adiger, geboren in einer Königsfamilie. Ein geübter Reiter, der sich auf den Umgang mit Lanzen versteht. Berittene, völlig für Waffen, die effektiv gegen britne sind. Ja. Gesamtmacht-Einheit. Steigt mit Erfahrung bis zum nächsten Level. 100 Erfahrungspunkte. Also den Selbstvertreter, Selbstverbesserer verwendet die Einheit warten, ohne angegriffen zu werden oder Items zu verwenden, erhält sie Stärke +2 für 1. Oh, nice. So wie du aus äh, Freehouses. Nur Angriff anstatt Verteidigung. Butcheron. Okay, getreuer von Prinz Alfred, ein guter Mann, dessen Muskeln ganz natürlich gewachsen sind. Okay. Kampferprodukte, schwinge Krieger schlagen hart zu, öffnen sich aber dabei für gegnerische Konter. Dann haben wir Assistent. Diese Einheit führen einen koopschlag in dem Kampf aus, in dem der Verbündeten, in dem ein Verbündeter in ihrer Nähe führt. Okay, zu Tränen gerührt, teilt sich ein Verbündeter während des Kampfes. Dieses Einheit an einen koop fügen die Einheiten plus zwei Schaden zu. Okay. Und eti uh. getreue von Prinz Alfred, eine Stolzfrau, die es liebt, Muskeln aufzubauen. Schütze gleich Infanterien die mit Bogen kämpfen können. Gegen aus der Entfernung angreifen, verstohlene. diese Einheit verdoppelt ihren Ausweichbonus durch Geländeeffekte. Energie geladen, verwendet die Einheit ein Item um KP zu als Sie stärkt plus 5 für eine Runde. Okay. Sieht ein bisschen aus wie kev aus. Äh, beim im 6 nur Schützen. So, wir haben Pegasus Reiter, Pegasus Reiter sind sehr anfällig gegenüber Schützen. Waffen zeigen an, wegen gegen welche Gegner, die sie besonders wirksam sind. Gegner, die mit denselben Symbol markiert sind, führen diese Waffen erhöhten Schaden zu. Ja, oh ja sie hat sie in einen Schlag weg, aber dann komme ich da hinten nicht an den ran. So möchte ich nur angreifen mit meinen. Am liebsten hätte ich ja. Verleiht aber auch niemand KP außer sie, ich sag für ist nicht die Stimme, die ich erwartet hätte. Ihr er könnt mich auch Butcher nennen. Hm. Assistenten bringen sich in den Kämpfen ein, indem sie Verbündete in der Offensive mit ihren Korpsschlag unterstützen mit einem Verbündeten einen Gegner an, der sich in des Assistenten befindet. Setzt sie einen schlag hinzu. Ah, okay. Ach, wenn wir die so einkreisen. Alles klar. So. Ich meine, ich kann einfach hier reingehen und... Ich nehme es mit ihr den Kill hier holen, weil sie noch Level 2 ist. Aber da muss ich ihn auf 19 HP runter donnern. Und sie ist schon viel zu stark. Sie hat schon... Sie macht genau 23 Schaden. Hm. Wie sieht's mit dir aus? Nein, da wird einfach nichts. So. Dann ach, er kann einfach darüber fliegen. Was machen wir denn hier? Wir sind ein bisschen zu weit nach vorne geprescht, habe ich so ein Gefühl kannst du ihn so ich kann dich hier entschicken ne guck sich um die ganzen Pegasus Seite hier und Zack und du bist ja noch ja okay hm. Ich könnte dich hier warte mal kannst du über mich rüber fliegen ja ne gute frage nee. währung 5 1 2 3 ne kannst du nicht das heißt wenn ich dich hier hin packe Ich ich könnte dich erledigen, aber ich nehme jetzt mal sehr stark an, du gehst auf ihn los. Was ne? mal die erledigen, die alle im Weg sind. Oh ja. Aber ja. oh, ich habe mich selber geil Cool. Das von den und Marv. Ausweichen das 15. So, Boom. Und du bist ja jetzt hier gefangen. Cool. So, dann hauen wir dich weg. Warte, warte, warte, warte. Ah, mal, du hast richtig kaputt, ne? sechs machst sechs Schaden. Mein Gott, er ist so stark. Feuer! Oh, ja. oh Gott! Das war schmerzhaft, aber... Also so ja okay meine Heilerin wird natürlich wieder angegriffen aber oder auch nicht doch doch ich will den heilen deswegen okay wie viel schaden denn du äh, elf geschicklichkeit 10 11 6 7 schaden hm. man sie bekommt die ganze zeit schaden er kotzt mich an Wen gehst du denn los? Du kannst auf ihn losgehen. was elf, sechs Schaden. Was gegen ihn? So, ich könnte natürlich auch, aber der bringt ja nichts. Ich kann ja trotzdem angreifen danach. So, was ich machen will ist. Ich will mit dir angreifen wahrscheinlich, ne? Ihr seid schon alle so Mach mal so. Grosch! Geschicklichkeit 5. 14. 11. Sie werden aber nicht gedoppelt, oder? Wäre ein bisschen doof. fertig gut gemacht <lacht> voll daneben gar kollege und dann für verteidigung hast du acht du machst du gott du machst. mein gott 14 14 6 Du machst mir ja gar keinen Schaden, weil Schwert. also so, ist so eine coole Mechanik, oder? Oh, banken Treffer ich hm. ja, Ich dachte, der kann sich doch mal bewegen. So, wie kann ich meinen ah, so kann ich das machen. Warte mal, wer erreicht mich denn hier? also aber du, aber du hast ein lang schwerer Sack ich Angriff 13 ich komme nicht dazu mit ihr irgendwie was zu machen ich könnte die einen HP hier hochheilen für Erfahrungspunkte aber kommt er natürlich wieder hier und gleich mich an fähigkeit noch mal ausweichen Na komm ich brauche die erfahrungspunkte man im nächsten ranz als wenn man irgendwie einen zu schwachen heiler hatte mit einem schlag weggeputzt werden sie musste mit erfahrungspunkten füttern nicht mit einschlag drauf gehen daneben von die Charaktere, die ich gerade bekommen habe, wir haben schon. Oh, oh du weißt, mich an damit ich gebrochen werde. Okay. Okay, jetzt haben wir Charakter zum heilen hier. Ja. Kann ich eigentlich reden? Weiß ich nicht. So. Ich gerade ziemlich doof hier. So, machen wir erstmal euch. Guten Schatz. Ja, hier. Da bringen wir unsere leiden Jetzt kann sie mal heilen, ohne irgendwie Kreuzfeuer zu sein. So, dann packen wir dich hier in, würde ich sagen, ne? Du nur eine Eisenlanze, also nur. So, ich kann da meine Dings gleich wieder aufladen, ne? Oh, ich kann nicht erledigen damit. Okay. Sternlord Blitz. Oh. Oh, yo, yo, yo. Sehr cool. Level 4 Okay. Hm. Ich weiß noch nicht, weil ich von den Level-Ups hier halten soll. So. Hm. Ach ja, aber kommt mehr Stärke. Okay, cool. Äh. So. Ouch. ich habe mich zurück verwandelt. neu ist meine heilerin da ich noch nicht mal komplett hoch da so. kann meine schütze sehen nein sie kann ihn nicht erreichen aber Du kannst. das reichen? Nee, ne? nee. Vier Schaden. Kannst du? Nein. Zweit entfernt man. Hm. Hey, warte, ich kann sie erreichen. Ja, äh, sie kann ihn erreichen. Erfahrungspunkte würde ich sagen: Je länger man einen Gegner bearbeitet, desto mehr Erfahrungspunkte kriegt man. Wir sind ja nicht in Eile. Ne? Schützen haben ja so eine Repo, so ein kleiner, äh, so ein kleiner Ruf, dass die irgendwie relativ schlecht sind, aber wenn man erst das erste Kapitel direkt ein Kapitel ist, wo irgendwie äh, fliegende Einheiten sind, dann ja, ist hat schon relativ nützlich, einen Schützen zu haben. So, ihr habt alles als Schwerter, oh, ich werde auch noch hochgeballert, genau. ich doppelt von denen oder warum hält er seine Lanze so nach oben haha ich bin jetzt hier warum greift er dreimal an was ich glaube ich habe zu viele leute getriggert nur ein kommander zurück ist aber okay äh so alles was wir machen müssen ist Sie sieht aus wie ein Charakter aus final beim Freehouse ist hier diese, diese kleine Schwester von diesen einen typen so ich möchte okay eins nach dem anderen ne dich möchte ich hier empacken du schnappst dir den jetzt haben wir ein paar mehr charaktere jetzt kann man sich hier so ein bisschen besser was machen in sachen platzierungen und so, so. Hm. ich meine er kann sich um die schwertkämpfe hier kümmern ne? hm. muss ich auch wahrscheinlich machen ne? okay du nimmst nicht so viel Schaden ne den Schaden macht der Axtkämpfer äh, der Lanzenkämpfer 14 das ist eine Menge Schaden aber müsste eigentlich klappen das ist natürlich hochheilen ja. ich meine er hat die Angriffe von den beiden gerade überlebt dann noch die ein paar mehr in dem anderen der fährt von voll am zittern ey. so ist ein bisschen Verschwendung hat er die ganzen Erfahrungspunkte kriegt aber so, vielleicht kriegt er dann noch hin doch ich kann gar nicht die Karte komplett drehen das sehe ich gerade so, 11 11 du66 Nee. So also besser machen können, glaube ich. Ja, und dann, wenn sie alle näher kommen, oh man, dann machen wir diese war von zu Zurückbinden. Wir müssen dann halt überleben. Ja, zwei Schaden. Oh, du bist weg ist und du bist weg. Keine Inspiration. Ach, da ist von mein Hauptcharakter, ne. Fähigkeit. Ist weg. Jetzt kommt der pick aus der Tower. das gerade aber. Aber Aber ein Kämpfer nicht gedoppelt wird, ne? So. Kann mal auf nein das kriege ich da doch, doch nicht mehr Okay, was haben wir hier? Ähm wir können ihn erledigen mit dich können sie wahrscheinlich mit ihm erledigen ne? ja Ritter, die sind die haben eine dicke Panzerung, sind aber also super anfällig gegenüber magie ihn können wir auch mit einschlag erledigen anscheinend So, ich will wahrscheinlich dich bearbeiten. Ne? brauche ich. brauche sieben. Kriegst du sieben hin? Du hast ein Pfeil schon, oder? Oh, nein, ich habe keinen war Neun. Na, no, das ist zwei Schaden. Was ist mit ihr? Sie macht mehr Schaden als mein Hauptcharakter. Okay. Ich würde am liebsten mit dem Magier hier... Sie erledigen. Will ich kann nicht irgendwas machen. Ich glaube nicht, ne? So, du musst erstmal mal eben fertig. Wenn du trippst. Ja, so. oh, ist ein Kämpfer. Kämpfer finde ich nicht so gut treffen irgendwie nie wenn man das braucht so, oh, er trifft ihn noch aber ist okay hm. kann ich dich erledigen Nö. Für schaden machst du mir 15 Okay, solange jeder hier auf voller ap ist müsste das eigentlich klappen ne? na gut wenn ich dich nicht erledigen kann ne, dann macht oh, ja, mit einschlag fertig ich könnte natürlich auch versuchen den dritter hier ja mit all meinen charakteren zu erledigen na ja gut dann machen wir nehme an, durch mit einem schlag fertig ne Warte mal, auch bisschen dazu viel stärker. Da brauche ich damit doppelt. Wenn ich ja jeden wegkau und alle auf voller AP sind, müssen wir überleben. Aufmerksamkeit auf mich bitte. Anfangs zwischen Danio Marf hat das ich Wähle Band im enzyklopädie menü des Somniel oder auf der Weltkarte, um Bandlevel zu erhöhen. Ah, sind das Supports? Aber ah, meine Mutti, die hatte doch irgendwie auf Level 4 ne? So, kannst du ihn schwächen? So, es muss eigentlich nur dafür sorgen. Ey, warte, warte machst du mehr Schaden, wenn du hier stehst. Ach wegen den seine Fähigkeiten, ne? Stimmt. Hey, ja warte mal, ich kann dich erlegen. Und du machst eine Menge Schaden, aber okay ist mich nicht. Mach mal so. Stimmt, wenn ich in der Nähe des Hauptcharakters stehe nehmen die charaktere weniger schaden und machen mehr schaden ne? so war doch ja, perfekt perfekt lamente und ich habe hoch erfahrungspunkte ah, ein erfahrungspunkt auf sich auf den arm nehmen so und ich bearbeiten wir mit und dann schützen auch sieht ein bisschen aus wie oh da war ein sieht ein bisschen aus wie wie ist sie noch mal Kisara Kirara von Tales of uh, Arise ich denke mal der falschen Knopf So, man kann aber ja nicht reden oder so, ne? Ja, ne? Kann man die überhaupt... Da, ja, einhalten. Kampfwerte, Stand, staatswerte Okay. Sehr verbessert. So. Warum gehst du auf ihn los? Das waffen nachteil Ich glaube nicht, dass ich rekrutiert weiß. Keine Ahnung, ihre Klamotten sehen irgendwie zu generic aus. So. So, ich sehe ein Level ab für Sie. sagt sie den kleinen frame ist richtig stark geworden so und ich gehe einfach mal hier hin einfach nur dazu holen da immer noch ein paar erfahrungspunkte und ich starke wellen jetzt mal wenn ich angreife sie man von am boden so irgendwie ja, komm mal äh, wenn sie krittet haut sie ihn aber weg Nee, das mal ich will man Magier die Erfahrungspunkte geben Zack. sieht aus mit Dienstmarkt als irgendwie die schützen Oh Gott, er macht eine Menge Schaden. So, du hast ihn ja mit Leichtigkeit weg, ne? Ja. Ich tue nur ein bisschen Erfahrungspunkte hier noch Farben, okay? Habt da nichts dagegen, oder? So, 3, zwar Mal dem Zack. jetzt nicht genau, wie viele Erfahrungspunkte wir kriegen. Ah oh ja, Support Point muss ich auch wahrscheinlich leveln, ne? Da so. nutzt du ja noch so auf Level 2 rum. Ja, yeah. schließt den Level 3 Club an. Oh, oh. Bonk, bonk. Nein, ich bin der Gott dieser Welt, der hat immer noch nicht hochgelevelt. gibt gibt's da nicht. Ja, mein Hauchkakta sieht immer irgendwie voll betrübt aus, ey. Gut, cool, dann es das für dieses Kapitel. Ah, da kommt noch was, okay. Erst wenn wir mal gucken wie unsere Mutter stirbt, wahrscheinlich, ne? Robin. Sieht sehr klein aus, diese Person. Ich sage voraus, unsere Mutter wirft sich dazwischen, fängt den Angriff ab und stirbt. Ich möchte es nur mal sagen. ist schon fast komödiantisch <lacht> kürz meine hand Nein, du bist so low level. <笑>で<笑> 定期市の指輪をあなたに ich bin der Königin, die die Königin, die だから母さん。ありがとう。 Mutter, kühlte der Zugsmaste. Was ich mein das <min> angeht, <Sauphinös> 1000 ほらいつか <laughs> okay das war's für diesen part ja sorry aber ich habe es von anfang an schon gewusst weil natürlich habe ich es gewusst weil feier emblem ihr habt alle über mich gelacht ne? ihr habt alle gedacht ich wäre ich wäre ein Idiot und verrückt, ne? Aber nein, so läuft das in Feier Leben. Du hast eine Mutter oder einen Vater oder beides tot innerhalb der ersten drei, vier Kapitel. Kapitel 3, ja, sofort tot. Ja, aber wenn man das schon irgendwie zum 20. Mal irgendwie gesehen hat, dann wird das halt irgendwie. Vor allem gerade weil es immer so früh passiert fühlt man sich nie irgendwie, weil sie nicht verbunden mit den Charakteren. Die haben wir jetzt für, für zwei Stunden haben wir sie jetzt gekannt, ne? Davon haben wir wahrscheinlich sie irgendwie die Hälfte der Zeit irgendwie gesehen, ne? Das heißt, wir haben wir, wir kennen sie seit einer Stunde. Ich kenne sie seit einem Tag erst nur, ne? Ich habe das ja alles an einem Tag aufgenommen bis jetzt, ne? Und ich kenne sie erst seit einem Tag. Von daher trifft es mich jetzt nicht so, wenn ich sehe, dass sie stirbt. So wie mit jeden anderen Müttern oder Vätern. Feieremblem. Naja, ich bin da schon so ein bisschen abgeertet. Oder herzlos, keine Ahnung. Egal. Ähm, ja, die Mutter ist tot. Ähm, wir sind vielleicht böse. Vielleicht der Dämonenkönig oder Drachenkönig. Mal sehen, was noch alles so passiert. Aber hey, wir haben Sigurd. Wir haben jetzt Sigurd. Das ist krass. Wir haben Sigurd als äh, Ring, das ist doch klasse. Gut, in dem Sinne sage ich dann Dankeschön für's Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen, auch wenn es ein bisschen traurig war am Ende. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüssikowski. Und da war sie tot.